Herzlich willkommen beim Smarter entwickeln Podcast, heute mit dem Thema Innovation oder Commodity, Make or Buy und wenn ja, von wem? Zucker lohnt sich nicht selber herzustellen. Es gibt eine etablierte Industrie, die das Zeug in Kilotonnen in größter Reinheit zu erschreckend niedrigen Kosten herstellt. Und ja, Kilotonnen auch in dem Sinn der Massenvernichtungswaffen, wenn wir uns anschauen, wie Zucker die Fettleibigkeitskrise befeuert. Nun ja. Die Anlagen sind riesig, um diese Skaleneffekte zu erreichen und damit sind auch die Barriers to Entry, also die Markteintrittsbarrieren, riesig. Selbst wenn Ihr Zuckerverbrauch dem von Haribo entspricht, es macht keinen Sinn, Zucker selber herzustellen. Gar keinen. Zucker ist im wahrsten Sinne Schüttgut, Commodity, klares Buy und nicht Make. Und wenn bei Ihnen jemand vorschlägt, Sie sollten den Zucker selber herstellen, dann würden Sie und Ihre Kollegen ihm den Vogel zeigen. Und mit gutem Grund und zu Recht. Es ist offensichtlich, nur leider ist das nicht immer so offensichtlich. Und darüber wollen wir heute reden. Vielleicht noch ein Beispiel näher am Maschinenbau. Schrauben. Keiner käme heute auf die Idee, als Maschinenbauer Normschrauben selber herzustellen. Es gibt da Organisationen, die das komplette Problem gelöst haben. Schrauben designen, herstellen, verteilen, ans Band bringen, Verbrauch messen, abrechnen. Wer heute Schrauben, Unterlegscheiben oder etwas Ähnliches braucht, holt sich ein Regal von Wirt oder einem ähnlichen Lieferanten und zahlt die monatlich einlaufende Rechnung. Fertig. Sie würden... Keine Normschrauben selber herstellen. Gut, es ließen sich Fälle konstruieren, aber das sind Fälle, wo Ihnen eine Schraube fehlt, die Maschine fertigzustellen, der Laster steht auf dem Hof und das Schiff wartet nicht. Dann ist diese Schraube schnell mal fünf mit Pech sechs Stellen wert und Sie würden eben doch drehen, per Hand aus verschwenderisch großem Halbzeug und davon rede ich hier nicht. Das ist Notfall, Sonderfall und Sie würden auch in diesem Fall vielleicht sogar besser fahren, in den Baumarkt zu fahren. Es gibt Fälle, in denen das alles nicht so klar ist und doch klar sein könnte. Wie viele Firmen kennen Sie und vielleicht ist Ihre darunter, die das Kundenmanagement noch per eigenen Prozessen oder gar Software machen. Vielleicht die wichtige Excel-Tabelle, die in der Abteilung gewachsen ist und ein Teil der Schatten-IT ist, die hält Sie mehr zurück, als Ihnen gut tut und die Lösungen, die andere einsetzen, geben denen einen Wettbewerbsvorteil. Customer Relationship Management, also CRM, ist ein reifer Markt mit mehreren etablierten Standardlösungen, die Sie direkt aus der Box einsetzen können, besser noch als Software as a Service abonnieren können. Ihre IT hat kaum Arbeit, kein Serverbetrieb, keine Anschaffungsinvestitionen, keine langsamen Entscheidungszyklen. CRM ist Commodity, Schüttgut, von mehreren Lieferanten in austauschbar guter Qualität zu bekommen und lohnt daher nicht mehr selber zu machen. Und dennoch lassen sich noch viele auf das Abenteuer ein, an einer so wichtigen Stelle im Geschäft nicht auf die guten Standards zu verlassen. Was kann denn ihre Excel-Tabelle, kann die tracken, welche Kunden über ihre Wegseite Hold Und dennoch lassen sich noch viele auf das Abenteuer ein, an einer so wichtigen Stelle im Geschäft nicht sich auf die guten Standards zu verlassen. Was kann denn Ihre Excel-Tabelle? Kann die tracken, welche Kunden über Ihre Webseite gekommen sind? Wer über Messen kommt? Können Sie herauslesen, wie viel ein Messekontakt wert ist oder wie viel die Webseite wirklich zu Ihrem Geschäft beiträgt? Nein, Ihre Excel-Tabelle kann das nicht und deswegen vergleichen Sie auch Äpfel mit Birnen, wenn Sie die Kosten-Excel-Tabelle vergleichen mit den kommerziellen Lösungen. Genau sein so ERP-System, früher MRP-System für die Fertigung und Materiallogistik im engeren Sinne zuständig. So wird heute über die ERP-Pakete alles Standardgeschäft in Unternehmen abgewickelt. Und wenn es für Ihren Beruf in Deutschland einen Ausbildungsberuf gibt, dann gibt es auch ein entsprechendes ERP-Modul für Sie. Ihre Mitarbeiter gehen durch eine standardisierte Ausbildung und können dann gleich auf einem standardisierten Arbeitsplatz mit standardisierten ERP-Modulen arbeiten. So geht Effizienz. Sie schreiben das in eine Stellenbeschreibung und schwupps bekommen Sie Bewerbung von passenden Bewerbern. Aber wehe, Sie waren schlauer als die ERP-Hersteller. Wehe, Sie haben Standardmodule ersetzt durch Eigengewächse, die damals besser waren als das, was im ERP-Standard war, aber heute nur noch abgehängt sind. Wehe, diese Veränderung verhindert, dass Sie Ihr ERP updaten können, sodass Sie an immer mehr Stellen abgehängt werden. Was passiert da? Vor ein paar Jahren waren sie mal schlauer als der ERP-Hersteller. Sie haben etwas gemacht, das noch nicht Standard war und haben sich vielleicht dadurch einen Wettbewerbsvorteil eingeheimst. Gut so, gratuliere. Nur dreht sich die Erde weiter und das ERP-Paket entwickelt sich auch weiter. Und ihre nicht standard ist jetzt so gut wie vor fünf Jahren, aber der ERP-Standard hat sie überholt. Warum? Weil beim ERP-Hersteller mehr Leute an dem Problem arbeiten als bei Ihnen. Bei denen ist das Kernkompetenz, bei ihnen Werkzeug, Mittel zum Zweck, aber sicher nicht sexy. Das ist der Moment, wo Sie die Wahl haben. Halten Sie an Ihrer alten Lösung fest oder wechseln Sie auf den sich weiterentwickelnden Standard, der immer besser wird. Wenn Sie festhalten, weil Ihre Investitionen in die maßgeschneiderte Lösung sich noch nicht amortisiert hat, dann werden Sie weiter abgehängt. Wenn Sie umsatteln, wenn Sie das Eigengewächs abschreiben, aber profitieren Sie von der Weiterentwicklung. Wenn Sie festhalten, machen Sie einen wöchentlichen Dispo-Lauf, während die Konkurrenz die Datenbank im Hauptspeicher hat und live die Änderung sieht. Viel Spaß beim Konkurrieren. Ein anderes Beispiel, Luft- und Raumfahrtindustrie. Das So hat für den Entwurf der Mirage damals ein 3 d cad system gebraucht und selber geschrieben. Wir reden von 1977, da war das noch nicht so weit verbreitet. Und sie brauchten eins und haben eins geschrieben. Ein Eigengewächs, eine Lösung für die Luftfahrt. Und dann haben sie was Spannendes gemacht. Sie haben das System anderen angeboten. 1984 ist Boeing auf Katia eingestiegen und wurde größter Einzelkunde. Und... Damit haben sich die Entwicklungskosten von Cartier verteilen lassen auf mehrere Schultern. Das so war nicht der Meinung, dass ihr Vorsprung und Konkurrenzfähigkeit auf dem 3D-Tool basierte und hat das als Werkzeug ausgelagert. Commodity heißt also zur Massenware gemacht, jeder konnte das kaufen, jeder konnte es benutzen, jeder konnte damit Flugzeuge entwickeln und jeder konnte damit Kampfflugzeuge entwickeln. Das So konkurrierte aber auf anderer Ebene und hat das 3D-System zwar als wichtigen Baustein angesehen, den sie brauchten, aber nicht als Wettbewerbsvorteil. Also haben sie es anderen zugänglich gemacht. Cartier ist heute weit verbreitet, einträglich und ein unabhängiges Standbein für das So. Das So baut immer noch Flugzeuge und es hat ihnen offensichtlich nicht geschadet. Eine Idee ist irgendwann neu und innovativ. Sie ist vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil. Je weiter die Zeit voranschreitet, verbreitet sich eine gute Idee. Und sie wird normaler und irgendwann wird sie Stand der Technik. Etwas später macht es dann auch wirklich jedermann. Aber es geht nicht nur um die Idee, sondern auch um die Implementierung, die Prozesse, die Tools, die Ausbildung, die Begriffe, die Standards. Und Sie dürfen sich irgendwann die Frage stellen, ob Sie an Ihrer ursprünglichen Implementierung festhalten wollen oder ob Sie wechseln auf das Mainstream und die dahinterliegenden Skaleneffekte. Die Tool-Verfügbarkeit, die Tatsache, Die Toolverfügbarkeit, die Tatsache, dass auch andere gute Ideen in den Standard eingebracht haben. Die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, der Austausch mit anderen. Die Strategien, die sie verfolgen, sind unterschiedlich, je nachdem, wie reif eine Idee ist. Wenn eine Idee neu und innovativ ist, wenn sie einen Wettbewerbsvorteil darstellt, dann kann es Sinn machen, in eine eigene Implementierung zu investieren und sich damit ein Alleinstellungsmerkmal zu holen. Die anderen machen es nicht, können es nicht. Sie sind besser. Wenn eine Idee schon weit verbreitet ist, dann macht es Sinn, auf den verbreiteten Implementierungen aufzusetzen, weil die von anderen gepflegt werden und die Entwicklungskosten auf einen größeren Pool umgelegt werden. Die anderen machen es, wenn sie es benutzen, sind sie dadurch nicht besser, also sind sie wenigstens günstiger und sie können ihre Mitarbeiter schneller einlernen. Eine CAD-Software für den Maschinenbau würde man heute nicht mehr neu erstellen. Die spezialisierten Lösungen die es gibt, sind Anpassungen von bestehenden Systemen oder Software, die mit bestehenden Systemen zusammenarbeitet. Das macht Sinn, weil für diese etablierten Systeme eine Menge Infrastruktur verfügbar ist in Form von anderen Add-ons oder Anbindungen an andere Systeme. Ne? Wenn Sie auf einer bestehenden CAD-Lösung aufsetzen, erhalten Sie die verfügbaren Anbindungen an die ERP-Systeme, die diese CAD-Lösung mitbringt, gleich mit. Wie praktisch. Simon Wardley hat diese Stufen, durch die ein Konzept geht, folgendermaßen benannt. Genesis, also die Phase, in der eine Idee das Licht der Welt erblickt, erprobt wird, sich erstmalig bewähren muss. Hier handelt es sich häufig um Methoden der komplexen Problemlösung, also viel testen, viel Feedback, viel lernen. In seinen Worten, Focus on Exploration. Der strategische Fokus ist Kennenlernen und Verstehen. Vielleicht bessere Ideen noch ableiten. Dann kommt Custom Build, also Maßanfertigung, etwas, wird das erste Mal für einen ersten Kunden gemacht. Noch alles per Hand, sehr dynamisch, mit vielen Schleifen und Korrekturen. Hier ist der Fokus auf das Erlernen der Umsetzung. Also nicht mehr so sehr Validieren der Idee, das hat ja schon jemand gekauft, sondern verstehen, wie das Produkt am besten gebaut oder die Leistung am besten erbracht wird. Es ist noch Handwerk, viel individueller Aufwand, viel Improvisation, viel Aufwand für die Lösung, kleines Skalen. Projektgesellschaften sind hier häufig in diesem Bereich tätig. Und viel Neuland. Nach ein paar Wiederholungen treten Muster zutage, es bilden sich wiederholte Szenarien, das Unternehmen fängt an zu lernen und besser zu werden. Wenn Sie jetzt dieses Lernen bewusst gestalten, können Sie die Organisation mit in die nächste Phase nehmen und aus den Mustern ein Produkt kondensieren. Sie verkaufen also keine Maßanfertigung mehr, sondern ein Produkt, das höchstens etwas angepasst wird. Product Refining nennt das. Konkurrenz kommt spätestens jetzt auf den Markt und wird ähnliche Produkte für die gleichen Anwendungen und Nischen verkaufen. Der Prozess nimmt jetzt eine gewisse Eigendynamik an und das Produkt wird immer definierter und die Anbieter weichen weniger von den Standards ab. Das ist die vierte Phase, in der ein Produkt austauschbar wird. Sie können die gleiche austauschbare Qualität von vielen Lieferanten beziehen. Zucker und Schrauben fallen in diese Kategorie, aber auch Server- und Mitarbeiterschulung zu Standardthemen. Sie kaufen dann nicht mehr Zucker von Lieferant X, sondern eine Kilotonne Zucker, 10 Kilo schrauben mit Senkkopf m 36 Zwei Server mit folgenden Prozessoren, RAM, SSD oder 15 Sitze Schulung für Projektmanagement oder Supply Chain Logistik. Commodity, Schüttgut halt. Jede Innovation durchläuft diese Kurve. Bei vielen Dingen, die heute Commodity sind, erinnern wir uns nicht an die Anfänge, auch weil wir da vielleicht noch nicht gelebt haben, aber wenn Sie die Geschichte zurückgehen, dann sehen Sie die Etappen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Manchmal werden Entwicklungen abgebrochen, weil sie durch andere Entwicklungen ersetzt werden. Als die MP3-Player aufkamen, konnten die tragbaren CD-Player nicht mehr mit der Länge der Rüttelpuffer konkurrieren. 30 Sekunden oder 60 Sekunden war egal. Die Frage war, ob die überhaupt noch CD-Player. Aber immer durchlaufende Innovationen und Ideen diese Entwicklung. Am Anfang bewusster geschoben von einzelnen Menschen und Firmen, hinten raus mit guter Berechenbarkeit als Evolutionsdruck. Es ist egal, wer es macht. Einer wird es schon machen. Es sind ja genug Leute beteiligt. Letzte Woche haben wir uns etwas die Bausteine angesehen, aus denen sich Ihr Produkt und Ihre Dienstleistung zusammensetzt. Jeder dieser Bausteine sitzt auch irgendwo auf der Achse zwischen Genesis, der Frühphase, einer Idee und Commodity. Wahrscheinlich irgendwo dazwischen, als wiederholte Idee oder schon als Produkt. Schauen Sie sich das doch mal an für Ihren Stack. Wo sind Sie wirklich innovativ und wo setzen Sie auf Standards auf? Und mit dieser Verallgemeinerung schauen wir nochmal auf die bisherigen Beispiele zurück. Honig enthält immer auch den Charakter von den Herkunftspflanzen, genauso wie viele Sirupe, die aus verschiedenen süßen Pflanzen extrahiert werden können. Erst das kontinuierliche Einkochen und Aufreinigen macht daraus den austauschbaren Zucker. CRM können Sie heute von vielen Quellen kaufen, aber es ist noch nicht so lange her, da wurde das noch viel auf Papier gemacht. Mit Visitenkarten im Rolodex, mit Papierlisten, mit Excel-Listen, mit eigenen Tools und Datenbanken. Heute macht das nur Sinn, wenn Sie CRM gleich integrieren in eine komplette Leistungserbringung, weil Sie zum Beispiel eine Versicherung sind. Ansonsten ist CRM einfach zuzukaufen. Und wenn Sie es selber machen, erhalten Sie eine schlechtere Lösung, die auch noch teurer ist. Das CRD-Beispiel von Cartier von Dassault, ist ein erfolgreiches Beispiel, wo ein Hersteller von Investitionsgütern, Flugzeuge, sich ein Werkzeug geschaffen hat, 3D-CRD-System, das danach als Implementierung durch die Öffnung für andere Anwender so weit gewachsen ist, dass es heute eine der handvoll wichtigen Implementierungen der Idee 3 d system ist. Hier ist eine Idee der Standard geworden, eben weil sie geöffnet worden ist für andere. Bei den ERP-Systemen gibt es das häufige, dass Firmen das geschaffene Sondermodul für wettbewerbsrelevant halten und nicht standardisieren und dann feststecken, während das Ökosystem um sie herum sich weiterentwickelt. Hier wurde dann die Chance verpasst, das eigene System zum Standard zu machen, sodass diese Anwender entweder ihre Sonderlösung verstecken oder sich verändern dürfen hin zum Standard. Ich habe mal so eine Transformation von einer Stufe zur nächsten angestoßen und begleitet. Damals war ich Leiter Anlagentechnik im Blockheizkraftwerkebau, und zwar beim Hersteller der Aggregate. Und der Anlagenbau, den wir gemacht haben, war zwar nur ein kleiner Anteil unserer verkauften Aggregate, aber eben die spannenderen und komplizierteren Aufträge. Und dennoch ist so ein Blockheizkraftwerk nicht so komplex, dass es sich nicht auch immer wieder die Ansätze ähneln und gleichen würden. Die Firma hat damals jedes BHKW neu geplant und ist sehr individuell auf die Kunden eingegangen. Das ist für die Kunden nett, aber nicht immer wollten die Kunden vernünftige Lösungen und vor allem prägt das dann die internen Prozesse, die von individueller Herangehensweise und wenig Skaleneffekten geprägt werden. Ich habe damals die Auslegung und Herangehensweise standardisiert und in ein Tool gegossen, sodass die Standardaufgaben einheitlicher, fehlerärmer und schneller erledigt werden konnten. Immer noch mit dem Fokus auf einer individuellen Anpassung der Hilfsaggregate, aber die Auslegungsregeln halt waren vereinlicht. Ich war anfangs so naiv zu glauben, dass es vor allem eine technisch spannende Aufgabe ist, die individuellen Herangehensweisen der Mitarbeiter zu einem besten und dann richtigen Vorgehen zu kondensieren. Und es war auch technisch anspruchsvoll und spannend, einen Baukasten aufzubauen, mit der sich der Großteil der Aufträge schnell und standardisiert aufbauen lässt. Wir haben das Geschäft und damit den Zeitaufwand und vor allem die Durchlaufzeiten massiv reduziert. Ich habe den Bereich übernommen, da lief die Anlagenplanung in fünf bis acht Wochen durch. Abgegeben habe ich den Anlagenbau dann mit Durchlaufzeiten unter einer Woche für 85 Prozent der Aufträge. Wenn Sie hier mal Gesprächsbedarf haben, wenn Sie Ihren Engineering-Prozess beschleunigen wollen oder auch den Sprung von der Individualauslegung zum Produkt machen wollen, Nehmen Sie gerne Kontakt auf. Ich habe meine Erfahrung schon gemacht und eine der wichtigsten Lektionen war, dass sich durch diese Transformation die Arbeit der Mitarbeiter so geändert hat, dass es eigentlich ein neues Stellenprofil war und manche Mitarbeiter diesen Wandel bis heute nicht mitgegangen sind. Die Technik war spannend und anspruchsvoll, die Personalseite war das, was diese Transformation zu einem tollen Abenteuer werden lassen hat. Wir hatten alles. Von der Angst, wegautomatisiert zu werden, hin zu der Angst, nicht mehr gebraucht zu werden, von der Angst, nur noch wie am Fließband zu arbeiten und es gab die Angst von einer Arbeitsverdichtung. Am Ende sind die meisten positiv überrascht gewesen von dem Wandel und würden die Veränderung auch nicht mehr hergeben, aber die Ängste haben zwischendurch zu erheblichen Widerständen geführt. Die Persönlichkeiten, die Sie für die verschiedenen Phasen benötigen, sind unterschiedlich. Und nicht alle Mitarbeiter passen gut zu den verschiedenen Anforderungen. Ein Aufrechter Industriebeamter, der Jahrzehnte seine Arbeit ordentlich macht, kann in stabilen Prozessen gut funktionieren, in der unruhigen Findungsphase von Ideen aber völlig überfordert sein. Die Unsicherheit, die mit neuen Ideen und Innovationen einhergeht, ist nicht jedermanns Sache. Das darf man einfach anerkennen und andererseits sind gerade die Leute, die im Neuland aufblühen und glücklich sind, dass sie morgens noch nicht wissen, was der Tag ihnen an Überraschung bringt, in der ruhigen See stabiler Prozesse schnell gelangweilt und drohen, schlechtere Arbeit zu machen. Mir geht's es also nicht um ein Besser oder Schlechter, sondern um ein Besser oder Schlechter für ein gewisses Umfeld. Wardley hat eine Metapher für die verschiedenen Persönlichkeiten formuliert, die ich sehr mag. Er spricht von Pionieren, Siedlern und Städtebauern. Eine neue Idee braucht einen Pionieren, der sich anstecken lässt von dieser Idee und sich trotz Widrigkeiten für diese Idee einsetzt und ihr durch Unbeirrtheit zu Erfolg verhilft. Keine Sackgasse, kein Hindernis, kein unerwartetes Problem hält die Pionierin auf – so schafft sie Werte, indem sie die Ideen validiert, klarer werden lässt und einem ersten Markterfolg zuführt. Sie kennen solche Persönlichkeiten, denen sie den Aufbau eines Geschäftes oder eines Büros in einem neuen Land zutrauen können. Das sind ihre Pioniere. Sie brauchen wenig Halt, Halt, den sie auch gar nicht geben könnten, und hangeln sich trotzdem durch, indem sie einen Halt nach dem anderen selber entdecken und so das Projekt mit Irrung und Wirrung durchziehen. Aber wehe. Der Erfolg kommt zu so schnell. Dann fehlen die Strukturen, die skalierbaren Prozesse, die stehenden Absprachen, die automatischen Arbeitsteilungen, die, die klaren Schnittstellen. Dann fängt es an zu knirschen, weil die bisherigen Erfolge auf der individuellen Leistung der Mitarbeiter beruht. Dann brauchen Sie einen anderen Typ Mensch. Dann brauchen Sie Siedler. Siedler sind diejenigen, die die in der neuen Welt die ersten Strukturen bauen, die auch mal Themen annehmen, die nicht so sexy sind. Irgendwer betreibt halt den General Store. Jemand legt das erste Grab an. Erste feste Strukturen, in denen sich dann andere wieder mit ihrer Spezialisierung entfalten können. Siedler sind diejenigen, die anfangen, Stabilität und Berechenbarkeit und damit Skalierbarkeit in ein Geschäft zu bringen. Sie definieren die ersten Prozesse, vielleicht erstmal die 80-20-Lösung für das Gros der Fälle, bevor die Details kommen. Die Mitarbeiter in den Prozessen müssen neben dem Prozess auch immer ein Auge dafür offen haben, dass sie von den Prozessen gegebenenfalls einmal abweichen müssen, weil der Prozess noch nicht alles abdeckt. Aber jede Abweichung ist dann auch eine Lerngelegenheit und die Prozesse werden besser und stabiler und decken mehr Fälle ab. Und so fängt es an, sich ein stabiles Umfeld zu gestalten, in dem sich die Industriebeamten wohlfühlen, indem sie bei stabilen Prozessen Tag ein Tag aus ihren kleinen, aber sehr regelmäßigen und wertvollen Beitrag leisten. Wie gesagt, für mich steckt da keine Wertung drin, sondern ich erkenne nur an, dass die unterschiedlichen Arbeitsumfelder unterschiedlichen Personen mehr oder weniger entgegenkommen. Es ist jetzt nicht so schwierig zu erraten, dass mein nächster Hinweis ist, dass Sie bei der Personalauswahl für bestimmte Aufgaben auf diesen Aspekt achten dürfen. Wer Neuland betritt, sollte sich mit der Rolle des Pioniers wohlfühlen und nicht von der Unsicherheit übermäßig gestresst sein. Andererseits wollen Sie auch nicht, dass Ihnen ein laufend Prozesse immer wieder umbaut, weil er das so gut und gerne macht. Etwas weniger offensichtlich ist der folgende Kommentar. Die Evolution von Idee zu Commodity findet statt, ob mit oder ohne sie. Am Anfang ist es richtig, braucht eine Idee Förderer und sie können das Tempo noch relativ frei bestimmen. Später, wenn sich die Idee verbreitet hat, dann ist es nicht mehr die Frage, ob sich der Wandel einstellt, auch nicht wie schnell. Es sind zu viele Teilnehmer am Markt und einer wird es machen. Die Frage, die sich stellt, ist nur, ob sie Treiber oder getriebener sind. Der Wandel läuft und sie bestimmen, wo sie stehen. Jetzt haben Sie aber bei der Mitarbeiterauswahl darauf geachtet, dass die Mitarbeiter gut zum Charakter der Aufgabe passen. Ihre tollen Ingenieure, die die Projekte betreuen und sich als Siedler begreifen, werden sich aber nicht mit voller Seele der Standardisierung zu einem Produkt widmen. Das nimmt Ihnen den Spaß, das nimmt Ihnen die Freiheit, die Selbstbestimmtheit, das nimmt für Sie der Aufgabe die Seele. Danach kommt nur noch Fließband. Wenn das diejenigen sind, die bei Ihnen den Wandel fördern sollen, dann werden Sie getriebener. Der Wandel findet statt, Ihre Mitarbeiter fühlen sich wohl und wollen den nicht. Also wird jemand anderes das Rennen machen. Sie dürfen sich also nicht nur Gedanken darüber machen, wie Sie eine Idee von den Pionieren entwickeln und konkretisieren lassen, sondern auch, wie Sie diese Idee ab einem bestimmten Punkt den Pionieren wieder abnehmen und die Siedler ranlassen, das Geschäft zu stabilisieren und die notwendigen Strukturen zu bauen. Und auch die Siedler müssen Sie das Thema wieder abnehmen, damit die Städtebauer wirklich gut skalierbare Strukturen entwickeln können. Sie brauchen nicht nur eine spezifische Personalauswahl, sondern auch einen internen Kannibalisierungsprozess, der sicherstellt, dass bei Ihnen der Wandel im Haus stattfindet und Sie die Chance behalten, führend zu sein, auf einer Idee, die Sie mal eingeführt haben. Das, was eben noch gut war, wird jetzt der große Hemmschuh, es sei denn, Sie knacken die Strukturen selber wieder. Die Ziele für die verschiedenen Stadien sind auch sehr unterschiedlich. Am Anfang steht das Lernen im Vordergrund und nicht die Erwartung an ein stabiles, nachhaltiges, ertragreiches Geschäftsmodell. Später in diesem Zyklus wollen sie keine großen Überraschungen mehr und können mit Fug und Recht einfordern, dass die Vorhersagen in den Bereichen solide getroffen werden und auch eingehalten werden. Das wirkt sich auf ihre Kultur aus. Wenn sie ein großer Konzern sind, der es gewohnt ist, in großskalierten Geschäften unterwegs zu sein, dann haben Sie natürlicherweise diese Kultur der Berechenbarkeit und Innovation tut sich in diesen Strukturen schwer. Die wird zugekauft und eingegliedert oder in Innovation Hubs abseits der normalen Struktur geführt. Die Anforderungen, Maßstäbe und KPIs sind einfach zu unterschiedlich. Umgekehrt geht der Fehler auch. Wenn Sie ein Startup sind und Erfolg haben, müssen Sie sich im Klaren darüber sein, wann der Mentalitätswechsel eintreten muss und wie Sie den bewältigen wollen. Unzählige Startups sind untergegangen, weil sie sich auf dem Wandel nicht neu erfunden haben oder erfinden konnten. Die Netflix-Geschichte ist in diesem Zusammenhang nochmal interessant. Netflix hat am Anfang DVDs im Abo-Modell per Post verschickt und damit Blockbuster in den Ruin getrieben. Also, sie haben angefangen, Blockbuster in den Ruin zu treiben, denn Blockbuster hat ungefähr acht Jahre zum Sterben gebraucht. Und Netflix hat schon nach drei Jahren sein Geschäftsmodell nochmal komplett umgeschmissen. Hier sind die relevanten Teile der Geschichte. Netflix hat ein Abo angeboten, wo man drei, fünf oder sieben DVDs zu Hause haben konnte. Wenn man eine gesehen hat, hat man die zurückgeschickt und eine neue von der Warteliste bekommen. Also hatte man immer ein paar Filme zu Hause, die man gerne schauen wollte. So einfach. Und auf der internen Seite, in der Leistungserbringung, war die entscheidende Innovation. Während Blockbuster und andere DVD-Verleiher 90% der Filme im Regal stehen haben mussten, damit immer eine groß genug Auswahl vorhanden war, hat Netflix die Filme möglichst schnell wieder zu den Kunden gebracht. Dazu haben sie erst gar kein Lager angelegt, sondern das folgende gemacht. Jeden Morgen kamen die Postautos mit den Rückläufern. Jede DVD wurde ausgepackt, gereinigt, sich geprüft und wieder in einen Versandumschlag verpackt. Dieser Versandumschlag war äußerlich beschriftet mit, welcher Film im Umschlag ist und in eine Kiste gepackt. Und die Kisten wurden zu einer umgebauten Postsortiermaschine gebracht, die die Filme unsortiert eingelesen hat und zu jedem Film einen neuen Empfänger ausgesucht hat. Der Empfänger wurde anhand der Warteliste ausgewählt, die der Benutzer angelegt hat. Die Maschine hat also geschaut, welcher Film, wer will den sehen, die Adresse draufgeschrieben und in den richtigen Postausgang sortiert. Kein Lager. Die Filme sind morgens reingekommen und am gleichen Tag wieder raus. Langsamdreher, also Filme, die gerade keiner sehen wollte, sind in eine Kiste gekommen, die am nächsten Tag nochmal eingelesen worden ist. Und wenn ein Film von einem Verteilzentrum zum anderen umverteilt werden sollte, ist der Rückumschlag einfach mit dem neuen Zentrum adressiert worden und die DVD normal an den Kunden herausgegangen. Der Rückläufer ist dann in das neue Zentrum gegangen, ohne Mehraufwand. So waren nicht 90% der Filme im Lager, sondern 90% der Filme beim Kunden und haben Geld verdient. Netflix hat dieses Geschäftsmodell in kurzer Zeit entwickelt, validiert und in großen Skalen umgesetzt. Die umgebauten Postsatiermaschinen waren ein wichtiger individueller Baustein, den es so nicht gab und wurden deswegen auch in Eigenregie entwickelt und perfektioniert. Noch bevor dieses Geschäftsmodell sich richtig eingefahren hatte, hat aber Netflix schon den Schwenk zu Streaming gemacht und hat damit seine internen Prozesse komplett über den Haufen geschmissen. Keine Verteilzentren stattdessen Rechenzentren, keine Postautos stattdessen Glasfaser. Nur ein Unterschied war da. Rechenzentren und Glasfaser gab es schon. Commodity von anderen in austauschbarer Qualität zu kaufen. Also hat Netflix bei seinem zweiten Geschäftsmodell die Grundlagen nicht mehr selber geschaffen, sondern zugekauft. Sie sind bei Amazon Web Services mit allen IT-Belangen das komplette, massive Streaming mit Servern und Infrastruktur einfach als Commodity eingekauft. Und das bei einem Anbieter, der selber einen Streaming-Dienst betreibt. Das finde ich ganz lustig nur beide fahren durch die Skaleneffekte besser und es ist heutzutage schwer mit den beiden Schwergewichten zu konkurrieren, weil sie nicht auf der Commodity ihren Vorsprung ausbauen, sondern in anderen Bereichen. Netflix ist einer der größten Einzelgeldgeber für neue Produktionen. Dabei setzt Netflix nicht so sehr auf Kinofilme, sondern auf Serien, die für mehr Kundenbindung sorgen und in den USA lässt sich das beobachten, dass von den Schauspielern immer mehr große Namen in die Serien der Streaming-Anbieter gehen als in Kinofilme ihrer Zeit zu investieren. Netflix konkurriert im Content und nicht bei der Infrastruktur. Die Infrastruktur ist nur zugekaufte Massenware. Und das ist spannend, weil das eine strategische Reife zeigt, die manch andere erst einmal erreichen muss. Für einen Streaming-Anbieter ist das Ausliefern der Streams absolutes Kerngeschäft. Und trotzdem wird dies von Netflix als Commodity eingekauft, weil sie es selber nicht besser und billiger könnten. Das lassen sie amazon Web Services machen, die selber wiederum mit Microsoft Azure oder Google konkurrieren. Amazon hat damals kein Angebot auf den Markt gefunden, das Rechenpower, Speicherplatz und Datenübertragung angeboten hat, also haben sie die Strukturen selber aufgebaut. Statt aber die Infrastruktur nur für sich selber zu nutzen, haben sie das Angebot für alle geöffnet und dadurch Skalen erreicht, die völlig andere Preise und Entwicklungen zulassen. Der eine hat einen Bedarf gedeckt und zur Commodity gemacht, der andere hat die Commodity gekauft und beide sind im oberflächlich gleichen Streaming-Geschäft tätig. Das sind spannende strategische Beispiele. Aber zurück in die Investitionsgüterindustrie. Was machen Sie? Worauf bauen Sie auf? Was könnten Sie zukaufen? Was machen Sie noch selber? Ihre Personalabteilung, was macht die? Machen Sie die Lohnbuchhaltung selber oder macht das mit allen Regeln ein externer Dienstleister? Macht das Sinn, das selber zu machen? Wie viel Managementzeit wird dafür verwendet, dieses wichtige System am Laufen zu halten? Wie viel Zeit verbringen Sie damit, für Ihre Leute, für Ihre Paarleute, alle Regeln zu kennen und zu beachten? Oder die Kreditorenbuchhandlung, machen Sie das selber? Wie bearbeiten Sie eine eingehende Rechnung? Geht die auf Papier in die Fachabteilung zum Abzeichnen oder läuft das ganz modern per E-Mail, also so völlig ohne Prozess? Oder gibt es da ein Workflow-Tool zu? Oder sitzt das schon in der Texterkennung, die die Rechnung automatisch Bestellungen zuordnet? Können Sie sowas selber programmieren oder sollte das lieber jemand anderes für Sie machen? Oder würden Sie das als Produkt kaufen oder als Dienstleistung von jemand anderem einkaufen? Das Spannende an diesen Fragen ist für mich nicht so sehr, wie Sie sich hier im Detail entscheiden? Mir ist etwas anderes ganz wichtig. Wie schaffen Sie es, sich auf Ihre Kunden zu konzentrieren? Wie schaffen Sie sich darauf zu konzentrieren, was Sie wirklich ausmacht? Was Sie anders macht, was Sie unverwechselbar und nicht austauschbar macht? Kurz, wie können Sie sich auf Ihre Alleinstellungsmerkmale konzentrieren? Wie können Sie sich auf Ihre Alleinstellungsmerkmale konzentrieren, wenn die meiste Aufmerksamkeit in aller Weltsprozesse wie Lohnbuchhaltung oder Kreditorenbuchhaltung, Cashmanagement und was sonst noch alles in einem echten Unternehmen gehört geht? Das ist Commodity, das machen alle. Das machen viele besser als Sie. Und warum macht das nicht jemand anders für Sie besser? Noch ein paar Beispiele. Was macht denn Ihr Controlling? Machen die normale Vorbereitung für Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse oder machen die Controlling? Control kommt aus dem Englischen und heißt Regelung. Das Controlling ist mal angetreten, um den Entscheidern die Daten zu geben, die sie wirklich brauchen, spezifisch für das Geschäft. Ist das bei Ihnen so, oder schieben die nach jedem Monatswechsel erstmal vier Tage Excel-Tabellen durch die Gegend und sind nicht ansprechbar? Was genau füttert davon Ihr Alleinstellungsmerkmal? Oder die IT, Hüter der Server und Unterstützer der Fachabteilung. Was ist deren Verständnis? Serverbetrieb? Können andere sicher besser. Oder Bereitstellung der Hardware an den Arbeitsplätzen? Nett, aber wie füttert das Ihre Alleinstellung? IT hat eine absolute Schlüsselrolle von der Genese einer Idee zur Commodity. Große Teile des Weges sind ohne IT gar nicht zu begehen. Sind Ihre Kollegen da Hilfe oder Bremse? Das bestimmt über den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens zu großen Teilen mit. Die zwei Achsen. Nähe zum Kunden, bis für den Kunden unsichtbar, von letzter Woche. Und die Achse von Genese zu Commodity von dieser Woche gehören zusammen. Die nächsten beiden Wochen werde ich die zusammenbinden. Für mich ist das, was da entsteht, der aktuell mächtigste Ansatz, zu einer guten Unternehmensstrategie zu kommen. Wenn Sie diese Episode später hören, hören Sie doch gleich weiter. Wenn Sie aktuell sind, dann hören Sie mich spätestens in einer Woche wieder.